Wenn Sie einverstanden sind, würde ich dann mit der Abstimmung bzw. mit dem Abstimmungsverfahren beginnen. Ich lasse jetzt über die Einzelpläne, im wahrsten Sinne des Wortes, auch dann einzeln abstimmen und frage, wer für die Annahme des Einzelplans 01 Hessischer Landtag ist. Wer ist für die Annahme? Für die Annahme sind SPD, Bündnis 90 die GRÜNEN, CDU und die FDP. Wer ist dagegen? Die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Die Linkspartei. Damit ist der Einzelplan angenommen. Einzelplan 02. Hessischer Ministerpräsident, wer ist für die Annahme? CDU, Bündnis 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich der Stimme? Wer ist dagegen? Dagegen? AfD, FDP, SPD, Linksfraktion. Damit ist der Einzelplan angenommen. Einzelplan 03, Hessisches Ministerium des Innen- und für Sport. Wer ist für die Annahme? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses enthält sich niemand, wenn ich das richtig sehe. Damit ist der Einzelplan angenommen. Einzelplan 04, Hessisches Kultusministerium. Wer ist für Annahme? CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses das enthält sich niemand. Damit ist der Einzelplan angenommen. Einzelplan 05. Hessisches Ministerium der Justiz. Wer ist dafür? CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses enthält sich jemand der Stimme. Das ist nicht der Fall. Damit ist der Einzelplan angenommen. Einzelplan 06. Hessisches Ministerium der Finanzen. Wer ist dafür? CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses das enthält sich jemand der Stimme. das ist nicht der Fall. Damit ist der Einzelplan angenommen. Einzelplan 07, Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Wer ist für die Annahme? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Einzelplan angenommen. Einzelplan 08, Hessische Ministerium für Soziales und Integration. Wer ist dafür? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD und der Rest des Hauses. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit der Einzelplan. angenommen. Einzelplan 09, Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Wer ist für Annahme? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses. Enthält sich jemand der Stimme? ist nicht der Fall. damit angenommen. Einzelplan 10, Staatsgerichtshof. Wer ist für Annahme des Einzelplans? CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Fraktion der SPD und die Linksfraktion. Wer ist dagegen? Die Fraktion der AfD. Enthält sich jemand der Stimme? Enthält sich niemand der Stimme. Damit ist der Einzelplan Staatsgerichtshof, Einzelplan 10, angenommen. Einzelplan 11, Hessischer Rechnungshof. Wer ist für Annahme?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 Fassung, das ist die Drucksache 20-2090 zu Drucksache 20-1407 zur Vorbereitung der dritten Lesung dem Haushaltsausschuss zurückzuüberweisen. Widerspricht dem niemand? Das ist nicht der Fall. Damit tun wir das.